Volle Fanta, Siro und Co, so schädlich sind Süßstoffe für den Darm. Neben irgendwelchen Reisebeschränkungen zurzeit am meisten vorgeschlagenes Thema auf meinem Handy. Ja genau richtig vermutet der Mainstream die Wissenschaft sagt es nun auch, dass Aspartam und Co. nicht so ganz so gesund ist. Doch was die Wissenschaft nun auch erfreulicherweise bestätigt, was eingeweihte und selbstverantwortlich gesundheitsbewusste Menschen schon lange wissen und sagen, erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So meine lieben Zuseher, hier bin ich wieder euer GEO von GEO Leben TV und bewusst gesund bei GEO. Wieder einmal, wie ihr sehen könnt, aus dem sonnigen, sonnigen Süden, ganz im südlichsten Istrien hier in Kroatien. Ja, was bestätigt also die Wissenschaft? Erstens, Süßstoffe beeinflussen die Darmflora. Zweitens, durch einen zu hohen Süßstoffkonsum können sich gesunde Darmbakterien verändern und Krankheiten fördern. Und drittens, Besonders betroffen ist eben die Darmwand. Ja, in dem Falle haben nun Forscher von der britischen Anglia Ruskin University herausgefunden, dass Süßstoffe wie Saccharin, Sucralose und das wohl am bekanntesten und unumstrittenste Aspartam Darmbakterien zum Eindringen in Darmzellen veranlassen kann. Auch haben frühere Studien einfach schon gezeigt, dass synthetische Süßstoffe wie Aspartam die Anzahl und die Art der Bakterien verändern kann. Und die jetzt aktuellste Studie hat eben auch gezeigt, dass eben diese Süßstoffe nicht nur das Darmbiom verändern, sondern dass man dadurch auch wirklich dann auch krank werden kann. Richtig gehört, man kann auch noch krank werden. Ja, so wie diese neuesten Studien eben auch zeigen, gehen diese Süßstoffe Wechselwirkungen mit E. coli und mit E. fecalis Darmbakterien ein und diese Bakterien sind jetzt nicht per se alle krankmachend, nämlich von diesem Bakterienstamm gibt es auch eine Menge sehr sehr nützliche Stämme und E. coli stellt seine Nützlichkeit in der Darmflora sogar als Vitaminproduzent unter Beweis. So leisten auch E. coli Bakterien bei der Bildung von diversen B-Vitaminen sowie Vitamin K sehr wertvolle Beiträge und zudem unterstützen einige Stämme die Zerlegung von Nährstoffen wie Proteinen und Kohlenhydraten. Nichtsdestoweniger ist E. coli im Vergleich zu anderen Darmbakterien im Darm eher unterrepräsentiert. Nur etwa 1% deiner Darmflora-Mikrobiota besteht eben auch aus Kohlebakterien. Ja, und so wie es die Studie zeigt, beeinflussen Aspartam und Co. die E. coli und E. facalis bakterien hin zu mehr krankmachenden als nützlichen Bakterien. Man muss einfach wissen, es ist immer eine Frage des Gleichgewichts, denn an und für sich gibt es keine schlechten Bakterien in dem Sinne. Sie haben im Grunde alle einen Nutzen. Und E. coli vermehrt sich halt da, wo viel Dreck, viel Schmutz ist und eben auch viel toxisches giftiges Zeug und da scheint eben Aspartam und Co. auch eher zu sein, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und deshalb zahlt es sich auch aus, sich einfach mal anzuschauen, was denn Aspartam denn wirklich so ungesund macht. Die drei Grundsubstanzen von Aspartam sind die beiden Aminosäuren- Penylalanin zu 50% und Asparaginsäure 40% sowie eben Methanol. Im menschlichen Körper zerfällt einfach Aspartam wieder in seine Drei Ausgangsstoffe, Penylalanin, Asparaginsäure und Methanol und Penylalanin kann für solche Menschen lebensgefährlich sein, die unter der angeborenen Stoffwechselkrankheit Penylketonurie, abgekürzt PKU, leiden. Sie können Penylalanin nicht abbauen und so reichert es sich in deren Gehirn an. Die Folgen sind Schwachsinn und verkümmertes Körperwachstum. Nun hat sich aber gezeigt, dass auch Menschen, die definitiv nicht von PKU gezeichnet sind, sondern einfach nur gerne mit Süßstoff gesüßte Limonaden trinken, große Mengen an Phenylalanin im Gehirn anreichern können und als Symptome treten dann daraufhin Kopf, Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust auf, aber auch emotionale Krankheiten wie heftige Stimmungsschwankungen, Depressionen bis hin zu Schizophrenie und einer Empfänglichkeit für Anfälle, die sich einfach dann auch als solche zeigen können. Was ist mit Methanol? Methanol, das bei der Aspartamaufspaltung im Körper entsteht, zerfällt im Organismus zu Formaldehyd und Ameisensäure. Ja, Formaldehyd findet sich in Holzleim und wird eben als Konservierungsmittel in Kosmetik eingesetzt. Ja, sogar in Babyshampoos darf es gemixt werden. Zwar wurde es vor kurzem offiziell als erbgutverändernde Substanz eingestuft, aber verboten ist sein Einsatz deshalb noch lange nicht. Ja, das Formaldehyd, das man sich mit Speerholzmöbeln so auf die Dauer einverleibt, besser einatmet, ist anscheinend nichts gegen die Menge Formaldehyd, die man sich mit dem Dauerverzehr von Gesüsten und Aspartamgetränken Getränken einverleibt. Ja, und der dritte Bestandteil von Aspartam, die Asparaginsäure, hat es ebenfalls in sich. Wenn diese Aminosäure, die blut hirnschranke die bei Kindern ja noch nicht einmal voll entwickelt ist, durchbricht, beginnt sie langsam die dortigen Nervenzellen zu vernichten. Gedächtnisverlust, Epilepsie, Alzheimer, Multiple Sklerose, Parkinson und viele andere Probleme, für welche die Schulmedizin bis heute noch keine wirklich eindeutigen Ursachen gefunden hat, treten dann in der also in dem Sinne, meine Lieben, das ist jetzt nicht die allwissende Wahrheit. Ja, das sind Studien, das sind natürlich auch sehr, sehr augenscheinliche Dinge, die da sind. Und viele wissen, dass Aspartam jetzt nicht wirklich der Gesundmacher an und für sich ist. Also in dem Sinne, meine Lieben, sehen wir es einfach als sehr positiv an, dass der Mainstream jetzt einfach auch mal das Thema Süßstoffe und Aspartam aufgegriffen hat. Der ja, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern natürlich für die Gesundheit unserer Kinder. Ja, in dem Sinne, danke Wissenschaft, dass du dich mal traust, auch dieses Thema hier mal offen zu legen. Und ja, auch ein Danke von mir an euch. Und wie schön, wie schon öfter betont, schaut, auch auf meinen Telegram-Kanal und mittlerweile auch auf meinen. TikTok-Kanal. In dem Sinne Daumen hoch, bleibt mir oder werdet gesund und besucht auch meine Webseite bewusstgesund. GeoSixTlebensmutterT. In dem Sinne alles, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ob ich da noch in Grazien verweile oder woanders, das werden wir dann sehen. ciao, ciao.